Gut, <lacht> <Das, lacht> ich schicke mir <mich> fest. <lacht> Was sollen wir jetzt tun? Ich werde hungrig. <lacht> Edwin! <lacht> Alter Tim. Äh, Tim? Ah, oh, oh, oh, ich weiß ja. Machen wir eine Vierer. auf. Sorry. Ähm, hast du, hast du gesehen, was ich in den Ad, Admin-Chat reingeschrieben hab? Äh, Markus. Halt ja, hast du hast kaputt, kaputt gemacht. gemacht? Du hast ihn kaputt gemacht, Netz. Komm, wir gehen, Komm. wir gehen. Komm, Danke wir gehen. Ne, Nee, warte <lacht> mal, wenn ihr das hier geschließt, ich nicht wieder in an die andere Etage. Ich bring dich runter. Dankeschön. Oh, aber, oh, aber weißt du was? Weißt du was? was? <lacht> Außer <lacht> Betrieb. <lacht> also, <lacht> weil das Ticketsystem so aufgebaut ist, deswegen spawnt er da oben und springt hier drin. Außer der Trick. Nee, der Fahrstuhl ist jetzt ein, Jahr kaputt Tim. wie im Medic-Eväude. Vielen Dank für die Hilfe. <lacht> okay, stimmt. Ciao. mich. Ein Attentat wird auf den Sanitäts-. Sehr, hier. Oh, okay, gut, 10,5. Komm, komm zu mir. Super, komm, zu mir. Nein, wir gehen. Ein Attentat wird auf mich. Ich hab so hohes Sicherheit. Oh, ho, was das? Ist... Nein. Komm, komm, komm, komm. komm. Warum bist du, du rein hier gehst du rein hier gehst du rein? Los, Pacman, los, Pacman. Pacman! Ich muss kriechen, damit wird die mich nicht sehen. Mir okay. Anze, Anze, ich, Mach ich mache ein Schloss, Schloss. Du beschützt mich. <lacht> Nein. Und <lacht> <lacht> du weich um meinen Mann meine Mann okay. <lacht> <lacht> oh, was habe ich jetzt getan, Junge? Oh, oh, Taschenlappe! Oh, oh. Basewatch, steh auf, du musst schießen. Nicht bewegen. Ja. Und wirklich erst schießen, wenn nur eine Person sind. Oh, sie sind da. Bist du tot? Wer ist tot? Magic. Moments. Memories ah, vor langer Zeit gab es einen Sunny, der hieß Baseman. Er war groß und stark und so gut wie er wow. auch schön ja. war. Die Deutschen wollten ihn doch Baseman, wollte nur löten. Also beschloss er sich selber zu töten. Ey, dein Glück ist vorbei, du musst kämpfen, versteck dir nicht mehr dick. Komm rüber und kämpf und rette die Verletzten, wir brauchen dich, Basement. Ah, die Toten liegen hier rum und du musst sie retten! Ah, du kannst später flex mit deinen blutigen Fetzen!